Guten Abend, herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin. Zu Gast bei uns ist heute Finanzminister Wolfgang Schäuble, ein überzeugter Europäer, der mit seiner Spar- und Reformpolitik aber auch manchmal polarisiert und mitgebracht hat, hat er heute seinen Plan zur Rettung Europas. Guten Abend, Herr Schäuble. Guten Bevor wir auf Ihre Vorschläge gucken, bleiben wir ganz kurz bei den Fliehkräften und manchmal auch Giftspritzen innerhalb der Koalition. Äh, SPD-Chef Gabriel hat äh, gestern äh, Sie kräftig äh, kritisiert. Er hat gesagt, Sie würden schon wieder mit erhobenem Zeigefinger durch die Gegend gehen und Europa spalten mit Ihrer Sparpolitik. Was sagen Sie ihm denn? Na Eigentlich arbeiten wir gut zusammen, der Wirtschaftsminister und der Finanzminister. Nur wenn er als SPD-Vorsitzender unterwegs ist, in Deutschland und in Europa, dann kenne ich ihn manchmal gar nicht wieder. Er redet das Gegenteil von dem, was wir in der Regierung machen. Ähm, bleiben wir aber trotzdem mal bei der Frage, ist im Moment die Diskussion über Sparen oder gar eine Vertiefung der Eurozone die richtige zum jetzigen Zeitpunkt? Es geht ja nicht um Sparen, es geht einfach darum, dass wir das, was wir uns an Regeln gegeben haben, einhalten. Und das Bemerkenswerte ist ja, die, die die Regeln einhalten, haben ja eine ordentliche wirtschaftliche Entwicklung, haben einen Rückgang der Arbeitslosigkeit. Ich muss mich ja nun wirklich, wir müssen uns in Deutschland nicht von anderen belehren lassen, wie man Arbeitsplätze schafft, wie man für Vollbeschäftigung sorgt, wie man für Wachstum sorgt. Wir haben das mit einer soliden Finanzpolitik gemeinsam, Gabriel war immer dafür, geschaffen, und es spricht doch nichts dafür, dass wir diese Politik nicht fortsetzen. Wir haben die Mittel für Forschung und Entwicklung stärker erhöht als jedes andere europäische Land. Wir erhöhen die Ausgaben für die Infrastruktur in unserem Lande. Wir sind in der Lage, die großen Herausforderungen durch die Migration zu meistern. Und das alles schaffen wir bei hohen Lohnsteigerungen, bei ordentlichen Rentensteigerungen, sind gerade in Kraft getreten. Ich weiß also nicht, was dieses Gerede soll. Dann kommen wir jetzt mal zu Ihren Vorschlägen. Einer oder der Grundgedanke, wenn ich Sie richtig verstehe, ist, Europa muss schnell beweisen, dass es Probleme lösen kann, wenn es eben Populisten in Europa im Grunde zurückdrängen will. Und möglicherweise müsste dann, wenn die Kommission nicht schnell genug mitmacht bei der Lösungssuche und Lösungsbeibringen, dass dann im Grunde auch die Regierungschefs, an der Kommission vorbei voranschreiten müssen. Ja, ich meine, wir dürfen uns ja nicht täuschen. Das, was in dem Referendum in Großbritannien zum Ausdruck gebracht worden ist, eine tiefe Skepsis vieler Menschen, gibt es ja überall in Europa. gibt es übrigens auch anders in den Vereinigten Staaten von Amerika. Mhm. Und das müssen wir ernst nehmen Wir wissen ja, dass die euro die die skeptische Betrachtung in fast allen euren Ländern europäischen Ländern gegenüber Europa zunimmt. Und deswegen müssen wir ja Jetzt das als einen Warnruf, als einen Weckruf nehmen. Und deswegen sage ich, wir müssen den Menschen besser erklären, dass wir natürlich an den nationalen Bindungen festhalten. Das will ja niemand abschaffen. Aber dass es eben Dinge gibt, die nur Europa besser lösen kann, die wir als Nation nicht mehr alleine lösen können. Aber das müssen wir dann beweisen. Und nicht immer die großen Ankündigungen. Die wettbewerbsfähigste Region mhm. haben wir schon beschlossen. Sie kennt das alles. Und ja. nie tun, was erfüllen. Und deswegen sage ich, lass uns doch jetzt mal die Dinge, die dringend gemacht werden müssen, schnell machen. Am besten durch die europäischen Institutionen. Aber der Lissabon-Vertrag ist manchmal schwerfällig mit Einstimmigkeit und all diesen Dingen. Und deswegen müssen wir das Flüchtlingsproblem schnell Dauerhaft lösen, das aber, ist ein wichtiger Punkt. Aber wenn wir jetzt dabei sind, also nochmal, Sie haben im Grunde gesagt, intergouvernementale Zusammenarbeit, ähm, ähm, die, die vorangehen wollen, können vorangehen. Aber gerade beim Flüchtlingsproblem äh, war doch die Kommission nicht das Problem, sondern waren es doch eher äh, die Mitgliedstaaten. Ja gut, ich kritisiere ja auch gar nicht die Kommission, sondern ich sage, wir müssen in Europa schneller sichtbare Ergebnisse liefern. Es ist doch klar, das Problem dieses Migrationsdrucks aus dem nahen mittleren Osten, aus Afrika, kann kein europäisches Land alleine lösen. Wir müssen die Außengrenzen besser gemeinsam schützen. Da ist immer noch viel zu tun. Da müssen die Mitgliedstaaten auch erfüllen, was sie versprochen haben. Wir müssen mit den Ländern unserer Nachbarschaft, mit der Türkei, mit Nordafrika, kooperieren. Denn die Flüchtlinge dürfen mhm. durch die illegalen Schlepperorganisationen nicht nach Europa gebracht werden, sonst werden es immer mehr. Und wir können gar nicht so viele retten, es werden immer noch mehr. Und, und. und wir können ja die Menschen nicht ertrinken lassen. Deswegen brauchen wir Zusammenarbeit mit den, Staat, mit den Nachbarstaaten des Mittelmeers. Das kann nur Europa, das kann kein europäisches ja. Land. Und das muss schnell geschehen. Herr Schäuble, Sie haben gesagt, Sie wollen Europa mit konkreten Projekten zusammenhalten. Eines davon, hatten Sie heute in einer Zeitung erwähnt, ist ähm, die Europäische Rüstungskooperation. Ähm, wie könnte man denn das, ich sag mal, Friedensprojekt Europa genau durch so etwas zusammenhalten? Naja, wenn Europa als Friedensprojekt sich ernst nimmt, muss es natürlich auch in der Lage sein, den Frieden für die Europäer zu schützen. Und dazu müssen wir unsere Nachbarschaft stabilisieren. Das ist das Problem mit der Ukraine, wo wir gesehen haben, dass eben es nicht sicher ist, dass Völkerrecht überall eingehalten wird. Es gibt immer noch den Versuch, mit Waffengewalt es zu verändern. Es gibt die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus. Wir haben ständig Anschläge, die Grenzen zwischen innerer und äußerer Sicherheit zerfließen. Das kann Europa sehr viel besser gemeinsam machen. Jedes europäische Land alleine kann das nicht. Natürlich haben wir die NATO, aber die Amerikaner werden uns nicht mehr so viel abnehmen, wie sie uns in den vergangenen Jahrzehnten abgenommen haben. Und deswegen... Wenn man sich einmal die europäischen Verteidigungshaushalte anschaut und sie addiert, ist das eine ganze Menge. Was die 27, ich rechne mhm. jetzt Großbritannien gar nicht mit, äh, Mitgliedstaaten an Verteidigungsaufwendungen und machen. die, die effizienz zusammenschmeißen und dann gemeinsame das, europäische Rüstungsgüter Das ist der Blüte Vorschlag haben, von ja? Frau Mogherini, den Vorschlag haben viele gemacht, ich auch. Aber nun sage ich, das geht ja wahrscheinlich noch fünf Jahre und es geht ja auch nur einstimmig nach dem Lissabon-Vertrag. Und deswegen finde ich dann lass uns doch einfach einmal ein paar Länder mhm. anfangen, damit wir könnten bestimmte europäische oder von mir aus deutsch-französische mhm. oder wer immer mitmachen will Rüstungsprojekte machen, gemeinsam finanzieren. Mhm. Vielleicht schaffen wir einen gemeinsamen Fonds, mit dem wir das finanzieren können. Dann können wir vielleicht auch die unterschiedliche Haushaltssituation in den einzelnen Ländern ein Stück stärker berücksichtigen. Und da meine ich eben, wenn es die Kommission, wenn es die Institutionen schaffen, umso besser. Aber Bef wenn es dann nicht geht, weil der Langsamste das ja. Tempo bestimmt, dann müssen einige vorangehen, wie wir das in der Vergangenheit auch gemacht haben. In dieser Frage Und Frankreich und Deutschland ganz sicher eine Führungsverantwortung. Wenn man jetzt ähm, aber gemeinsam finanziert, das ist ja Teil des Vorschlags, und dann nicht mehr deutsche Panzer äh, und äh, französische Panzer hätte, sondern europäische, käme man dann nicht in, wenn man das ernst nimmt, sehr schnell auch dazu zu fragen, ob die restriktiven deutschen Exportrichtlinien für Rüstungsgüter hinterfragt werden müssten, gesenkt das werden müssten? Das ist ein generelles Problem. Wenn wir in bestimmten Punkten europäische Lösungen wollen, muss jeder bereit sein, auch wir, seine nationalen Regelungen ein Stück weit danach überprüfen zu lassen, was denken eigentlich die anderen. Mit unserem Rüstungsexportkontrollregime sind haben wir nicht europataulich. Ich sage ein, ein, ne? sag ein anderes. Wir, die Juncker hat schon die Digitalunion vorgeschlagen. Schaffen wir eine europäische Cloud, um den amerikanischen Monopolen ein Stück weit entgegenzutreten? Hm. Dazu brauchen wir aber einen europäischen Datenschutz und da müssen auch wir Deutsche uns bewegen. Damit können sich dann auch die Opposition und die Linken im Bundestag ein bisschen stärker beschäftigen. Wenn wir nur immer sagen, alles so wie wir denken, geht Europa gar nicht. Und was wäre, wenn man das zu Ende denkt, bei einer irgendwann mal funktionierenden europäischen Verteidigung dann ähm, mit ähm, dem Parlamentsvorbehalt? Wäre der dann praktikabel? Ich finde, wir sollten jetzt nicht gleich zu Ende denken, sondern wir sollten mal anfangen. Und ein paar Rüstungsprojekte gemeinsam. wären schon ein Schritt in die Richtung. Wir denken immer, das Ende zuerst und kommen mhm. nie dahin. Was haben wir nicht alles schon? Die wettbewerbsfähigste Region und Ähnliches mehr. Wir sollten jetzt konkrete Schritte machen, damit die Menschen die an ihren Nationen hängen. Das sehen wir ja in diesen Tagen. Das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Und die Menschen müssen sehen, bestimmte Aufgaben, die die Nation nicht leisten kann, kann Europa besser leisten. Dann schaffen wir auch noch mehr Vertrauen in Europa. Herr Schäuble, die Rezepte, die bei uns funktionieren, und auf die Sie ja mit Recht hingewiesen haben, eben, die funktionieren entweder weniger in anderen europäischen Ländern oder sie brauchen zu lange, bis sie Wirkung zeigen. Hat denn dann nicht ähm, Gabriel recht, wenn er sagt, wir müssen jetzt massiv investieren, zum Beispiel gegen die massive Jugendarbeitslosigkeit? Wissen Sie, es liegt doch nicht an den Rezepten. Es liegt daran, dass sie nicht angewandt werden. Und das haben wir eigentlich bis vor kurzem alle gemeinsam gesagt, übrigens auch die Europäische Kommission die ja dafür da ist. Die, die, die Verträge, die Regeln über den Stabilitätspakt hat ja nicht Deutschland geschlossen. Das waren ja Richtig. einvernehmliche Regeln. Und es ist doch klar, wenn die Regeln nicht eingehalten werden, dann liegt es nicht an den Regeln, sondern dann liegt es daran, dass sie nicht eingehalten werden. Und noch einmal, wir haben ja nicht einen Mangel an Schulden, auch nicht in Griechenland, und beim besten Willen nicht, auch nicht in anderen europäischen Ländern, sondern wir haben einen Mangel an Wirtschaftswachstum, an Wettbewerbsfähigkeit, an Strukturreformen. Auch hat Verwaltungskapazität im Übrigen und das muss entsprechend aufgebaut werden. Und das okay. kann man nicht dadurch machen, dass andere dafür bezahlen. Denn ich meine, also was Herr Gabriel in Athen erzählt hat, äh, den Leuten zu erzählen, die Deutschen seien schuld an den griechischen Problemen. Das kann er ja wirklich nicht im Ernst gemeint haben. Wie wollen Sie den Vorgehen gegen die große Jugendarbeitslosigkeit und dafür sorgen, dass Europa sozialer wird? Weil auch das ist ja ein äh, Grund für diesen Frust mit dieser ich, EU. Ich sage seit langem und ich verstehe es einfach nicht. Warum kommen die jungen Menschen, die in, in Südeuropa Ausbildungsplätze suchen, nicht nach Deutschland? In Deutschland suchen die Betriebe dringend Ausbild, Auszubildende. Und äh, Englisch kann heute jeder lernen. Das ist doch möglich. Wir könnten das sehr viel flexibler machen. Wir machen große europäische Ankündigungen, aber wir schaffen es nicht. Ein paar 10.000 junge Leute aus, aus südeuropäischen Ländern, wo hohe Jugendarbeitslosigkeit ist, das habe ich schon vor Jahren äh, kritisiert und gesagt, mhm. wenn wir eine ganze Generation verlieren, dann sollen sie doch ein, ein Stück mobiler werden und ein bisschen flexibler werden. Sie reisen in der ganzen Welt, die Studenten studieren ja auch überall in Europa. Warum kann man das nicht auch bei Auszubildenden schaffen? Jetzt sind wir schon wieder fast am Ende, deshalb wirklich bitte um eine kurze Antwort. Wenn es uns nicht gelingen sollte, das nächste Land, möglicherweise ein Euro-Land, möglicherweise die Niederlande, vom Austritt abzuhalten, wäre dann das Projekt Europa wirklich gescheitert? Ich finde nicht, dass wir darüber spekulieren sollten, wie das Projekt Europa scheitern könnte, sondern ich finde, wir müssen uns wirklich darauf konzentrieren, die Besorgnisse der Menschen ernst zu nehmen und sie davon zu überzeugen, dass Europa die richtige Antwort auf manche Besorgnisse ist. Und dass, das, wir, und dass wir das in einer vernünftigen Weise tun, aber nicht mit Ankündigungen, sondern mit Taten und Ergebnissen. Und das haben wir heute diskutiert. Herzlichen Dank, dass Sie da waren, Herr Schäuble.